Ja, Leidenschaft brachte uns bis hierher und das soll der Auftakt zum Abschluss sein, dieses Beitrages. Und ja, wenn Sie hier einfach mal auf dieses Beispiel nochmal schauen, können wir sagen, dass wir ähm, ja, wirklich äh, sehr euphorisch unterwegs sind, ähm, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, unsere Studierenden kommen mit diesem Lernszenario inzwischen sehr gut klar. Das hat ganz Arbeit gekostet, aber inzwischen läuft das wirklich sehr gut. Und sie geben sich wirklich hochwertig Feedback und wachsen in dieser Rolle, sowohl als Feedbackgeber, aber natürlich auch in ihren eigenen kommunikativen Verhalten. Das läuft und so sieht ein typisches Ergebnis von einer fünfminütigen oder in diesem Fall siebenminütigen Sequenz aus. Da sind also etliche Kommentare und die Studierenden sind froh, dass sie unser Seminar besuchen können und wir können es oder haben es immer voll ausgelastet.